Moin Leute willkommen zu einem kleinen speziellen Video. Heute schauen wir uns verschiedene Setups von euch an. Äh, es haben viele Leute Setups eingeschickt, zum Beispiel Säftig oder Noldimus oder Slin und viele andere. Und deswegen sagen rein da. Der Ehrenwerte äh, Jonas. Hat für mich ähm, alle Setups reingetan. Haltet halt die Namen als Fan, damit man nicht weiß, wer das ist. Aber wir haben in die Bilder-Credits reingepackt. deren, Also euren Instagram-Namen. Das heißt, ähm, ihr bleibt nicht ohne. Macht das Sinn, was ich da gerade gesagt habe? Keine Ahnung. Der erste Bild. Okay, es ist, ist von Jonas selber. Und er hat eine. Okay, er hat so eine. Diese g -Bild. Warum ist da eine offene HDD? What the fuck? <lacht> okay, der hat äh, selben Kopfhörer wie ich. Ehre. Die morgen ist anders wild. Ein iPad. Was ist das da, Digga? Ich hab keine Ahnung, was das ist, ne? Äh, ein... Okay, Digga. Hä, ist übel smart. Einfach ein 4 zu 3 Bildschirm genommen, aber das ist umgedreht. Hä, ist übel smart. What the fuck? Jetzt ist hier so eine Black Magic Kamera da mit Mike. Road Funkstrecke. Das Ding da. Lol. Okay. Ähm... Und ja, was haben wir so steht auf im Browser? <lacht> Joa, nichts Besonderes. Hast du probieren, müssen wir bald mal zocken wieder da ja. hier. <lacht> Rainer. Der nächste ist immer noch. Jonas. war Okay. Äh, unter dem so Tisch. Okay. Hier ist ein Mischpult. Wait, jetzt kommt mir bekannt, was ich glaube. Ich hatte das auch mal gehabt. Ist das. Ne, ich hatte ein kleineres gehabt, ne? Ich hatte ein kleineres gehabt. Ja. Ich hatte aber was von derselben Firma gehabt, das dann, dann zu billig war und dann, dann ist äh, Preamp zu kacke war. Hier die Kopfhörer. Hier ist mein selber Microsoft, der hat dann. Drei Bildschirme in derselben Größe und derselben Ding. Alter, ich finde das manchmal so, so geil, ne? Leute haben so drei gleiche Bildschirme. Dann komme ich, neuer Bildschirm, alter Bildschirm, kleines iPad, ein großer Plasmafernseher. Das sind meine Bildschirme. Ich hab dich nicht gleich. Ich hab oder <lacht> noch ähm, eine Webcam. Ja. Und legt ein DVI-Kabel rum. Perfekt, Digga. Geil. Der nächste ist Chaos, Simon. Und oh, der hat sogar auf Ehre YouTube-Kanal laufen. Perfekt, Digga äh, okay, also ich muss sagen, dieses Setup ist halt actually sogar echt bequem. Du kannst halt hier oben so zocken, auch auf auf der Couch hocken, ist also einfach so ein kleines eck setup pc Äh, Maus leuchtet, das leuchtet, das leuchtet, alles klar. Hier ist ein Schokohase, ähm, ein großer Fernseher, oben so eine Box für Musik, hören, keine Ahnung. Ist actually ein sehr, sehr bequemes Setup, kann man Anders nicht sagen, ist ein sehr Setup Und ich finde auch ehrlich gesagt diese fucking Wände übelst geil Sieht echt cool aus, okay Und hier nochmal von der Weitwinkelaufnahme Das ist ein PC da unten Wow, oh, so ein Kabeldingser. Ja? Wild Was ist das da? Keine Ahnung Aber ey, es sieht halt ehrlich gesagt übelst ähm, Tschüss aus, ja Der nächste sie säftig Da freuen wir uns doch alle Okay, er nimmt, er hat einen Road NT-USB <lacht> Warum ist das auf Schallabsorber auf solchen Dingen einfach festgebunden. <lacht> Geil, Digga. Auch noch nie gesehen. Geil, Mann. Geile Aussicht in den Bergen, wie man es kennt. Zwei Bildschirme. Was? Äh? Okay, es ist weird. Es ist irgendeine so Tür von einem Schrank. Und da drauf ist sein Bildschirm. Okay. Gerne. Nein, der hat so einen Tisch wie ich mal früher hatte. Diesen, diesen, diesen einen. <lacht> geil! So, so, so ein so Kindertisch, wo man so und noch so ein Lineal hat, so eine kleine Ablage. Boah, das ist ja richtig geil. Dann. Äh, hat dieselbe Muss Nee, nicht. Nee. Ähm, ein Rocket-Mouse-Pad. Ist das eine Rocket-Maus? Und eine Webkostung, kein Tief. Aber ich finde das hier, Digga, wirklich <lacht> geil, Mann. <lacht> geil, geil, geil. Okay, der nächste ist. Netox, der Ehrenmann, das habe ich hier schon wieder? Einmal so ein Bild, so ein Bild. Und da hat er einmal für den Joke, die, wo wir mal telefoniert haben, einfach das hier gemacht. Ich habe einfach das Bild geschickt, irgendeine so dumme Scheiß drauf geschickt, nur noch mit Manny so, so eine Unterschrift gemacht. Und jetzt hat er hier das Bild von mir an der Wand, geil. Irgendeiner us charakter sieht irgendwie aus wie so ein halb abgeköpfter Dude. Hier ist ein Fernseher, so ein Lego-Dings da, geil. Ist auch bequem, Digga. <lacht> Dann mal hier Puls V2 AK Julian, der Ehrenmann. Äh, dieses Bild ist mega verzerrt. Ähm, aber ah, ich glaube, ich habe ein Screenshot deswegen gemacht. Keine Ahnung. Er ähm, der hat drei Bildschirme. Ähm, zwei Softboxen. Keine Ahnung, was hier drauf steht. Hier ist sein Mic. So eine Minentastatur ohne NumPad. Drei Bildschirme. Digga, ist ein echt geiles Setup, weil alles so, oh, das Mordpad ist auch riesig, Digga. er ist echt cool, alles zu so einem lila-blau-Look, Digga, ich finde find das wirklich geil, so also, lila-blau, lila-blau, ist echt cool, Digga. Echt geil, ich könnte meine eigentlich auch so machen, Handel. Echt geil. Dann haben wir hier nochmal von ihm ein PSA1 hatte, hier ein Lüfter, ganze Verpackungen. Ja, ist halt wirklich geil, ich finde euch, ich finde auch eine fucking Verpackung manchmal so schön, Digga. Geil. Und hier ist ein PC. Alter, wild, Digga. Drei Lüfter. Hier nochmal Lüfter. Alle mit RGB. Schade, dass der halt so unten steht. I mean, bling, bling, kommt dahin. Auf den Tisch. So ein Ding ist das. Ist ganz geil. Hier ein Stream Deck. Was ist das? Alexa oder sowas? Kopfhörer. Und ja, ist halt... Ist auch geil. Ist auch geil. Kann man nichts sagen. Ist auch geil. Ach, wie Slim. Aber ein Bild von der Hand, geil Das ist ein Schrank, Galon, ein Kissen Was ist das da, kann man hier erkennen? Ein Klavier? Ist das richtig? Hier ist ein Setup, okay Hier ist ein Mike mit einem Popschutz, zwei Bildschirme und auf Büchern und einem Tisch Bruder, so muss das sein Hatte ich früher auch gehabt, Digga Geil <lacht> Er hat das Bild geschickt und meinte, er ist so voll zum Aufzählen, deswegen schickt er es mir so <lacht> Ehrenmannslin, danke Digga der Nächste ist Noldimus und... Bro... <lacht> Fucking Beefy ist eingetippt, Ehrenmann. Der hat ein NT... NT... 1A? Äh, ein kleines Mauspad. So ein Eckbildschirm. Krass, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Ich, hätte, ich dachte, der hätte so einen normalen Bildschirm. Aber ja, ähm... Tastatur. Hier ist ein Spiegel. Kann man... Ich glaube, man kann gerade mit ein bisschen sehen, oder? Mit seinem Handy. <lacht> Geil. <lacht> aber ja. Ähm, ist auch ganz nice. Oha. Das waren auch schon alle. Bro, ich bin da richtig durchgerusht. Alter. Heilige Scheiße. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine... Ähm, aber feine Setup-Video hier gefallen. Aber ja, das sind all eure... Setups, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, schaut auf, auf Twitch dabei, ne? EasyConnet, Bro. <lacht> <lacht> äh, schaut unseren Podcast an. Äh, folgt mir auf Twitch, YouTube, keine Ahnung, Instagram, Discord. Genau, you know, ne? Tschüss.